Metal Mario Master und ich bin der die LP. Wir heißen euch willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Hallöchen. Ja, was ist denn im letzten, beim letzten Mal passiert? Wir sind wieder zurück in den Abfluss gegangen und haben tot Tod gerettet. Der, der offensichtlich viel zu so doof war und Material Not hat und, und dann verloren hat. Ja. Oh, und jetzt haben wir die sogenannte Super Saukraft. Ja. Und ich habe eine Idee, wo wir das am besten testen können. Gut. Deswegen ab zum Aufzug und auf zur Etage 4. Ja. <lacht> Warte, nein, <lacht> du dreckige Schiff, Du, ich bin noch kein dreckiges Schiff. Ne? Ja, auf hier ja. Konzertbereich, ja, weiter dann Edelstein auf uns. Ja, Gut. Also ich ganz schön Zeit verschwenden, wenn du mich fragst wow, ah. hm. wow, ah. You spin me round, round, baby, round, round. Right, right round, baby. Oh, <hä> oh ein bon -Bon Glas. Mit geschossen? Ich glaube, es gab sogar noch links in dem Raum. Warum oh, was? Aber den einen Typen dann auch... alle oh nee, 30. Äh, weiter. Was oh. oh. soll ich da? Ja. Warte. Da. Ja, ja der ist dahinter. Oh, das wieder durch. Boah. Sehen wir Lass sie nicht entkommen. Aber dann kommt mir... Meine Tür auf hier. Boah. Boah. Warte, warte. Ich hab ihn. Weiter. Boah. Hut. Hut. Hut. Gewalt. Okay, ja, ja mein Juwel. So, mal drin, ist ganz schön am vibrieren. Ich höre das sogar. meint es stark genug? Irgendwie ist aber der einzige Ort, wo wir irgendwie untersuchen. Ja. habe ich gehe äh, Ich glaube, es ist wirklich da drin. Vibriert es hier drin am stärksten? Ja, guck mal. Ja, stimmt. Guck mal, wie, wie sehr er vibriert. Oh, oh! Ich bin DJ. Dieses Hotel wo? Ich sehe ihn. Na, ja. wo ist er? Mit der Düsterlampe anleuchten. Hallo. Und dann an der Zunge ziehen. Und dann. Mach mal Platz. Zack, zack, zack. Nur mit der düsterlampe Lampe. Wir haben ein Buch gefunden ohne Radar, ey. jetzt nicht gedacht. schön. Ja. Na gut, okay, haben haben wir das noch was neues gesehen. Aber da sind wir nicht hingekommen, ne? Äh, ja, wir müssen in, den in die große Konzerthalle. Äh. Was zum? Äh. Ist das das Phantom der Oper oder der Phantom der Geister? Ich ja, habe eine Idee. Ah. Ah, oh. alter oh, die Masken ja ich glaube wir sollten erst die geister besiegen bevor wir hier richtig loslegen können ah! Bonk. Bonk. Ja, übrigens du kannst es auch länger länger diesen schlagangriff machen ja ja ich glaube einfach auf den drauf einmal mehr kann man jetzt schlagen glaube ich ja, oh mein gott darum ist ein werfer ja schon so tot am Boden liegt. Komm her! Oh, ich habe beide. Ich eigentlich nur den kleinen. Oh Gott! Oha. Ah! Der wirft Donuts und Croissants auf mich. Croissants? croissants mon ami. Bonjour. Ah! anderen dicken mit einem dicken erledigt das ist noch ein, das und wer verschnappt in dir in der zwischenzeit wer werde ich auf den anderen einprügeln 3 sich so schön ist es nicht ist das nicht herz erwärmt nein du musst sterben du bist keine gute ballerina Wow. Okay. Oh. So. Hier haben wir sie. Drücke X. Oh, oh Gott, mein Auge. Oh. oh, oh. Und jetzt wird's. Jetzt geht es ab. So gezählt er. Oh Gott. Wart. Ja, Kause Zerstörung. Oh. Ah, ah, ah. Maximale Energie. Ah. Oh, Jetzt alle die kommen. Ja, komm. Oh. Alter. Das ist krass. Ich weiß. Ich wusste genau, dass du Du kannst dich auch bewegen. Ach so. Boah. Du kannst dich auch ein Stück bewegen. Solange du noch in der Reichweite von der Steckdose bist. Guck mal ja. Das ist so übel, aber auch so cool. Ne? Ja. Mach alles kaputt. Lass nix am Leben. Ach schön. Bisschen Zerstörung. Ne? Ja. Okay, da rein kann ich nicht. Ähm, ja. Genau, wenn du abbrechen möchtest dann drücke einfach b war ich das einfach war? war ich das geisterorchester besiegt ja. Und jetzt guck, guck mal an wo, wo wir jetzt rauskommen äh. hast du den fernseher aktiviert oh, gar nicht gedrückt äh, nein no. jetzt ja auf nee, jetzt gehen wir durch mhm. Jetzt kommen wir da oben ein, oder was richtig ah. der film stinkt ja, konzertbereich Konzertbereich komplett dieser dieses konzert stinkt also, buh, scheiße Na? Na. nein geht da nicht rein nein also auf erster killer wer ist der killer hm. Ich war, ich war noch nie in der Oper. Ich auch nicht. Doch einmal. Was? <lacht> wie war und wie war es da? Weil nicht alle haben gesungen. Das war merkwürdig. Alle haben gesungen. Das war merkwürdig. Wir sind in der Schule irgendwie hingegangen. Und irgendwie ich, ich will haben nicht. alle angefangen zu lachen, als wir auf einmal gehört haben, wie einer angefangen hat zu singen. <lacht> weil wir dachten, <lacht> dachten aber wäre irgendwie so ein normales Theaterstück. Auf einmal so. Whoa! <lacht> Was? Ich würde niemals, ich würde niemals in die Oper gehen. Das wäre, das wäre sehr, sehr für mich und mich niveaulos. Der Vogelfänger, ist glaube ich. Der Vogelfänger? Ja. Das, das klingt irgendwie seltsam. Da, können wir jetzt hier weiter? Äh, ja, wir können jetzt in die Strandbar gehen. Wir gehen in die Strandbar. Strandbar. <lacht> oh. Louis? Hey, der bist du Louis Der Vogelfänger, der bin ich. Äh, bist du Luigi Mario? Ich bin Luigi Mario. Oder bist du Mario Mario? Ich bin Luigi Mario. Bin Luigi von Mario. <lacht> Was? Von uns zu Mario. Ja. Boah, dieser Film, ey. Hast du diesen Film gesehen? Ich meine, ich habe den als Kind damals mal gesehen. Ja. Ich habe ich, ich habe ihn auch. Ich habe ihn, ich habe hab glaube ich, zweimal gesehen und ich war die beide mal, mal eine scheiße. Äh, oh nee. Wir müssen irgendwie eine Spezialsteckdose finden. Wo könnte eine sein? So, ich sie schon gefunden. Ja, und jetzt? Oh. Ah. Meine Augen. Sagen, sauge alles in Nähe auf. Auf den Teppich da unten. So einen will ich in Real Life haben. So ein Staubsauger. Ja. Der sogar ganze Schiffe kaputt machen kann. Ja. Ja, versuch auch den Teppich da aufzusaugen. Der Bind muss zum Befehl. Können wir sogar die Binde. Teppich. wohl. Cool. Ja, ja. Hier, da, du, Teppich hier mal der Ankälung und so. Ah, sie, hast du gesehen? Ne? Ja, so ein Staubsauger will ich auch. Aber da kommt man selbst in die kleinsten Ecken rein. Ja, kein Staubkorn ist sicher ich glaube auch kein ganzes haus ist sicher <lacht> <lacht> ja dass die mann überlebt hat nicht ey. Ich, wusste, ich wusste nur irgendwie genau dass das eine Sache nach deinem geschmack ist oh ist ein Rohr. Musst du da irgendwo reingehen. ähm ist da Träuse um die Tür herum? Ja, ja. ach so, da ich sehe, ich sehe seh das Rohr du kannst abbrechen oh. ah war ich das mhm. Did I do that? Junge, ey, was hast du angestellt? Weiß nicht. Da ist man mal eben ein paar Minuten da drin. Oh. Hab was gefunden? Ich weiß. So, ich werde werd jetzt mal eure Kasse lernen. Ne? Ich hoffe, dass das ist in Ordnung. So viel Money haben die hier gemacht, ey. Okay. Das ist ein Goldfisch, verstehst du es? Ja, ein Goldfisch. Es war nicht Nemo gewesen. Ja, er ist ein Clownfisch. Ja. Oder Dori. immer schön mit meinem controller nicht drückt gar nichts <lacht> jetzt habe ich dann auch gesehen ey. Hey. Hey. Ich glaube sein, sein controller hat einen weg wir sollten reingehen uh. ist das nicht schön das ist ja wie fluch in der karibik wie fluch in der karibik ja. meinst du meinst du da haben haben die entwickler von menschen da etwas abgeguckt total mal so als hätte den ganzen film mal guckt ich aber ich habe ihn auch nicht gesehen wo oh, ich bin mir nicht sicher ich glaube ich habe den mal im ersten habe ich mal irgendwann mal so aber ich kann mich gar nicht daran erinnern oh. dingens nee. was nur der wird so ein untoten irgendwann der, äh, der Untoten. ich glaube das war aber da ja. weiß ich auch nur von kingdom hearts also ich glaube das war der zweite Teil. ich meine es ist der zweite Teil. ich bin mir nicht sicher ah.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 Wow, oh. die gehen die birne nach Ja. Hey, was? Ah, wer hat die Kokosnuss geklaut, ne? Ah. Bonk. Ah, ja. ah, das ist doch gruselig. Das sehe mich jetzt auch irgendwie nicht an an was Was? Ja, okay, die chaos uprising wo es da auch, auch diese falschen thronen gibt die irgendwie zu ja die haben so sexy beine gehabt ja dann würde ich das hatten sie mich ja sie haben wirklich sexy beine ich, ich wüsste da auch, noch, auch noch welche welt der sexy beine hat ich sage auch nicht wen das Spiel war so brutal schwer den höheren schwierigkeitsgraden ja klar ich habe ich habe nur ich habe wirklich nur versuchen auf 6 0, -0 zu schaffen und also, das ist schwer ey. Wow. Oh. schöne kaputt ah. wow oh, ich voll am ich voll am tisch fest ey. Oh. hallo da dürfen wir ihre bestellung aufnehmen was Auf. dürfen was darf sein ich bin big mac gibt es nicht auch man Möchtest du was anderes? Nein. Ein Smoothie. Ich gehe nicht weg, ohne nicht. Bevor ich nicht mein Big Mac. What? Warte. Ähm. Wir sind eine eis oh, Was? <lacht> was? Ich gehe nicht weg, bevor ich nicht ein Big Mac habe. das guck mal. Okay. Mann, das, ist aber, das ist aber eine schöne Statue, ne? Wäre ja irgendwie irgendwie zu schade rum, wär, wenn wir sie kaputt machen. Nee, das wirklich. Ich habe das mal in einer anderen Weise gemacht. Was ist kaputt? Ah, ah, ah. Oh. Oh. Nein, nicht die Palmen. Ähm. Ähm. Okay. okay. Oh nein. Doch so, äh, äh, äh. Gott, der lebt noch da, oder auch nicht. Na, ja, der hat nicht mehr gelebt. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> oh oh mein Gott. Jetzt wie diese ganzen Videos, wo irgendwie vario in Autounfall ist. Ey. <lacht> ja. Oder wie vario stirbt? Ja. Ja, kenne nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Gott, der hat es voll schwer irgendwie in letzter zeit ja äh, gehen wir mal hier weiter ne. Ne. What? No. Ah. Ja, ich bin dann auch für war Luigi kommt irgendwann noch smash mit den neuen feiter pass ja. auch wenn er schon der helfer ist ja so aber kaum gibt es ja auch als Spielbank charakter obwohl der teil einer ultimate ist ja dann, hab ich dann ich habe ich irgendwie damit irgendwie verwirrt. ich habe verwirrt. Wo sind denn das Ist denn irgendwo? Nö. Ah, doch. Okay. Da ist es. Hat, hat eine kleine Verzögerung. Ja. Ah. No, no. Geld? Ja gut, bitte, wenn du mein Geld nicht willst. Geld heißt das, wenn wir länger offen haben, bekommen wir noch mehr von eurem Geld. Na logisch. Ha <lacht> Ja. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, die letzten zu finden. Ich glaube, ich sogar, ich weiß, wo, wo das letzte Juwel ist. Die Kokosnuss ist gar nicht mehr runtergekommen. <lacht> die Kokosnuss ist nicht runtergekommen. Die Ritter der Kokosnuss. Das ist ein ziemlich seltsamer Film. Den muss man sogar mehrere Male gesehen haben, damit man den versteht. Okay. Nee, das, sind, das sind aber so. Das genauso wie, wie beim Leben des Brian. Das ist genauso. Okay. Also schon mal gesehen. Nicht? Ne. Was sagen wir überhaupt glaube ich? Äh, ja. Äh, wollen wir dran ziehen? Ja. Ist das das Schiff hier Ja. Es ist weg. Nein. Ein Geist. Ein geistes Schiff, sag mal, wie lange willst du noch in deiner kleinen Fantasiewelt hausen? Hm? Oh mein Gott, ein riesiges Schiff, Ist das oder äh, ja, okay, ich wollte schon sagen, war mir nicht sicher. Hm. Hm? Ich glaube, wir sollten nicht ganz so nah an dem Schiff stehen. Das sieht doch freundlich aus. Äh. Ja, du vielleicht nicht, aber. Hm. Ich, äh, ich toppe nehme ich einfach ab. Äh, ja, du auch nicht. Äh, äh, äh, ich jetzt gar sagen, ne? Das, wär, das hätte jetzt gerade böse enden können. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, ob wir es machen sollen, aber ich glaube, wir sollten raufgehen. Ja. Warte, langsam. Hallo. Hm, hallo, jemand da? Wir sind, wir sind der Ordnungsdienst. Wir kommen jetzt öfter ist der Captain den schnappen wir uns? Ja. Oh, oh. sieh das an! Noch ein unbedeutender unbedeutender Charakter, den wir retten müssen. Ja. Wo sind denn die echten Hauptcharaktere? Ja. Oh. Was ist das? Hast du es gesehen? was <lacht> What? <lacht> What? What? Ja, wenn du uns das nicht gezeigt hat hätten man nicht in ruhe gelassen aber okay jetzt muss wir das auge rausreißen weil wir einen knopf brauchen ja also nebenbei da ah! Ah! schnell drücken diese tnt fässer die die werfe da die ganze zeit schmeißen müssen wir in die reinwerfen also ich wollte die zeug werfen Sag so. das nicht dass er uns irgendwie gibt. Okay. Das ist ja irgendwie wie Hey, hey, zombie Man. Hey, Geister-Mann. Ja, guck mal, was ich hab. Ja. Okay. Oder soll es ausweichen? Aua. No, weil weil das passieren könnte. Der schützt sich dabei Ja, weiß bei dem anderen Auge. Ich weiß lass ihn einfach erst mal angreifen. das war? Lass ihn einfach angreifen. Ich habe gerade gesagt, lass ihn angreifen. doch Jetzt. <lacht> Sieht das aus oh Gott. Ich dachte, ich wollte auch. Ach, Ah. Wie eine merkwürdige Form, ey. Aua! diese Fässer. fast gegen die gerne Ah, <lacht> ich hat's meine. Was jetzt, mein danke. Ah! hat? Nein, nicht den. <lacht> du solltest die Fässer fressen. Au. Alter, mal geht noch mal weg. Der ist immer zu voll von dir. Aha. hat gar keinen Hunger mehr auf dem Nachtisch, wenn du in dem sein Mund bist. Gott. Okay, ich mein ja. ganzen Herzen. Mehr. Naja. So jetzt. Nein. das hat andere fast explodieren, das hat andere zum explodieren gemacht? Da, ja. offen Kevin, Oh Gott. Oh. oh, Herzchen. Oh, geht nicht auf mich wieder. Hey, Fischgesicht. Aua. Hat sich aufgeschlitzen aufgeschlitzt. ey. Oh. <lacht> ich ist das genial. Okay, wir können ja immer noch 100. Ja. Oh. Oh, wow. Ich brauche ein paar Herzen, wenn es geht. Halb Punkt. Äh. Nee. Ja. Ah. Ah. Ah. Würdest du auch so schreien? Ja. Oh, das ist ein Herzchen. Äh. Nein. Da. Und sind zwei Herzen. Ich brauche die. Nein, du brauchst... Ich habe sie eingesammelt. Äh. Hier ran, hier ran! <lacht> Halte dich fest! Muss dich festhalten. Oh, ah. hm. ah. oh. Gott! Ja, du musst dich festhalten. Ich hab's versucht. Was oh, ist nicht gut genug versucht? Oh! oh. oh explodiert leichter, da ist in meinen Hand der explodiert! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, herzchen, herzchen Herzchen! okay. Und das Ich sammle das ein. Geh okay. da vorne. Okay. Ich dreh mich immer wieder um. Halte dich fest, halte dich fest. Ah! Oh. Ah! Oh, der Bus ist cool, ne? Ja, irgendwie schon. Bin wieder da. Oh. Ah, meine war erste. Oh, herzchen. Oh, herzchen. Da ist er. Wir sind hier. Das bedeutet, wir müssen kämpfen. Ja. Oh, komm ja Was? Ah, hm. Alter, alter. Okay. Ja, wir haben uns springen müssen. Weil sie über ihn drüber Ja, habe ich mir gedacht. Oh Gott, geh weg. Der hat da so was von getroffen. Nom nom nom nom ich habe ihn. what uh, clap a clap of Oh yeah. Dinge, machen, dass wir jetzt gleich den Part beenden werden, ne? schreiben ja. wir noch den Ton und dann beenden wir den Part. Oh, ja. ah. oh da? Wer da ja. ist? Unser Hundi wo oh, wenn er wieder rumtrollt. Hey, er hat uns geholfen. <lacht> okay. Da kannst du da kann ruhig Okay, okay. Haben wir überhaupt alle Edelstein oder einen oder äh, eins? Ein, ein Edelstein. Okay. Ich glaube, ich glaube, dass der hier, ich glaube, dass der hier irgendwo ist. Ich meine, ich meine, dass der hier irgendwo ist. Deswegen lass uns alles zerstören. Warum? Ah? <lacht> Warum? Ey! da oben ist er tot ja, wer braucht den schon und werden ja, wir auf ja, diesem suchen tot Tod, wer braucht sie schon was ja wer braucht sie schon was so. oh. hm? Warte, ich habe den hallaken runter so ah, das ist eine schatzkarte vor von dem juwel okay, das haben wir aber schon eingesammelt ja. war ich stark gerade so über den Boden wir kann ich da kein Ding dran machen jetzt ja ist das letzte Ding offensichtlich hm. nicht hier das wäre hier gewesen ich muss irgendwann dann eine Kanone machen oder Nee, nicht, nee, Ich glaube nur, dass der Tod von uns von da runterkommt. Ja. Hm, scheint aber nicht zu sein, ne? Na. Ne. Ah, müssen wir jetzt den Tod retten? Mmh. Ich wollte nach ja, oh. ja, gut gemacht luigi du hast den dritten tod gerettet auch dieser tod sollte am besten bei mir im labor abwarten bis sich die sicher bis sich die sicherheitslage im hotel verbessert also bringen zum aufzug luigi aber das machen wir erst im nächsten bad aber erstmal sollten wir erstmal in den nächsten Raum gehen, damit wir speichern können. Ja. Oh. Einem Moment, dachte ich, ich wäre du. Hey. Ja, ist du? Okay. Ja, ja, ich bin du. Ja, ich bin du und du bist ich. Ja, ne, was? weiß nicht, was ist... Na, guck mal da oben. Hm. Dazu, ah, wir können den Tod da schießen Komm her. Doch. So. Oh Mann. Lass mich mal Wo ist er? irgendwo. Äh, oh. la gib mir noch ein Buch. Bep. Ja, gelobt du da? Ja. Oh, jetzt ist aber das ein. Okay. Okay. Und auf den Ding gelandet. Ja. Schön. Gut, dann gehen wir noch in den nächsten Raum dann und dann war es für diesen Pass. Ja. Hm. Boah, ich kann ja nicht Nein. den Anker kann man irgendwie so ins Wasser, oder? <lacht> ich sterbe halt einfach immer. ein bisschen aufzubringen bringen? Ich sagen, ne? Ja gut, okay, das ist ein Aufzug. Werden schon, denn schon. Die Edelsteine irgendwie nach links irgendwie geordnet. Nee, Aber man die erreichen kann, nee. Also man kann alle Edelsteine eigentlich so erreichen, aber wir bräuchten sowieso noch mal einen Toast. Wo sagt man denn jetzt hier? hier kann man ja irgendwie spawnen. Na, ah, ah das rein. Er ist reingegangen sehr gut. Ich hätte am Anfang gedacht, dass <lacht> das letzte dass Edelstein dort war, aber das war er nicht ich habe leider vergessen wo, wo wo der gelbe edelstein war nee. Nee. ärgerlich ärgerlich wow. Ew. auf zum aufzug Auf, auf zum atem zum Atem. Auch zum Atom. Auch zum Atem. <lacht> Auch zum Atem. Auch zum Atom. Auch zum Atem. <lacht> Atem. <lacht> Besser. Okay. Du, geh da rein. Ja. <lacht> bye, bye, bye, bye. Kommst lieber, wenn du deine Ja. Mm. Ja. Oh. Ja, da ja, ja, doch das oh, war schön machen. Lachen, zwar. <lacht> K König Puhu ist eine kleine Panne gegeben, aber die Situation ist unter Kontrolle. Wirklich, wir werden Luise schon bald gefangen haben. Ich brauchte allerdings etwas mehr Zeit. <lacht> Hey, oh nee. hm. mach ja nicht alles kaputt, Mann. Hm. Ich glaube König Buhu ist verärgert, kann das sein? gleich ein bisschen. Aber besser. Die Toten sind allesamt gerettet. Fehlen nur noch Prinzessin Peach und Mario. Wohin sind die wohl gebracht worden? Wir müssen es herausfinden. Wir sind dem Ziel ein gutes Stück näher, Luigi. Oh, bye. Na gut, setzen wir doch den mit Knopf ein. Nein, und dann finden wir heraus, wo es im nächsten Part hoppity oh. oh, yeah. hm, hm, hm. Hoppity rein damit. Die Nummer die Unglückszahl 13. Oh yeah! der nächste wäre der Fitnessbereich, oh Gott, unser schlimmes Altrum. <lacht> ja, und bei the Way, es ist eine Hassebene. Okay, Na. gut, dann geht es im nächsten Part in den Fitnessbereich. Uhu. Ich freue mich wow. nicht drauf, und ich wacke die ganze Zeit Hör auf damit. Ich bin so wackelig. Wow. Ah. Wow. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, mal wieder, wenn wir ab nach etage 13 gehen nee. ja. auch irgendwelche abschließenden worte ich kann voll durch dich durchleuchten guck mal ähm, so ein Licht dadurch ja bei der Okay. Ciao. ja ciao <lacht>